Hallo und herzlich willkommen zu dem letzten Beitrag von Wir sprechen vor der Sommerpause. Mein Name ist Ursula Rebenstorf. Ich bin Redakteurin des Wir-Magazins der Fürst-Donnersmarkt-Stiftung. In dieser Staffel von Wir sprechen kamen die Menschen zu Wort, die für das Wir-Magazin schreiben. Heute zur letzten Folge haben wir einen besonderen Beitrag. Eines unserer Redaktionsmitglieder ist auch Musiker. Er hat vor seiner Erkrankung im Bands gespielt und auch heute sitzt er am Computer und in Tonstudios, um zu komponieren. Und genau das hat er für diesen Podcast gemacht. Ins Tonstudio gehen und seine Geschichte aufzeichnen. Eingerahmt mit einer seiner Kompositionen. Sie fragen sich, ihr fragt euch, warum wir jetzt keinen Namen nennen. Unser Gast in dieser podcast hat sich das auch gefragt. Seine Geschichte ist sehr persönlich und er hat auch lange überlegt, ob er sie der Öffentlichkeit preisgibt. Diesen Mut hatte er, aber er möchte nicht mit Namen genannt werden. Doch wir fanden, den braucht man auch nicht für die folgende Story. Alles begann im Krankenhaus mit der quälenden Frage, ob mich ein Vogel angeschissen hätte. Verdacht auf Vogelgrippe bei mir. Es war das Jahr 2006, das alles veränderte, was ich bis dahin kannte. Die Dusche meiner Wohnung blieb also auch in diesen Wochen unbenutzt und es konnten sich unbemerkt Legionellen, also Bakterien, im warmen bilden, die mir anschließend wohl zum Verhängnis wurden. Nachts war ich wieder in meiner Wohnung. Und habe mich bedenkenlos geduscht. Und mir ging es ein, zwei Wochen völlig normal. Und ich stellte erstmal keine Auffälligkeiten bei mir fest. So vergingen ein paar Tage, wobei mir zunehmend schwindelig wurde, ohne dass es einen direkten Anlass dafür gab. Irgendwann war mir im Unterbewusstsein klar, ich brauchte Hilfe, weil ich im Laufe dieser Zeit kaum noch geradeaus gucken konnte. Jetzt war ich mir für mehrere Tage selbst überlassen in meiner Wohnung und lag nach diesen Ereignissen bewusstlos in meinem Zimmer. Wertvolle Tage, um eine Legionelleninfektion zu behandeln, gingen mir verloren, wie ich heute weiß, und eine Lungenentzündung breitete sich aus. So unbehandelt konnten sich die Legionellen, die ich beim Duschen eingeatmet haben muss, bis ins Gehirn vorarbeiten. Das Kleinhirn ist derart betroffen, so dass es heute auf einem MRT-Bild zu sehen ist. Das Kleinhirn ist für die Motorik des Körpers verantwortlich. Übertrieben gesagt, ich habe seitdem ein Loch im Gehirn. Man darf glauben, ich hätte es vorher auch schon gehabt. Naja, so lustig ist es dann doch nicht. Seit dem Jahr 2006 kann ich nicht mehr richtig sprechen und nicht mehr richtig laufen. Ich bin trotz meines Schicksals glücklich. Danke für dieses schöne Leben. Das war Wir Sprechen. Jetzt arbeiten wir an der Herbstausgabe der Wir, sprechen mit vielen Menschen und bereiten eine neue Podcast-Staffel vor. Dies werden Sie, werdet ihr überall dort im September antreffen, wo Podcasts zu finden sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns treu und schreiben Sie uns, wenn Sie Ideen und Wünsche haben für Wir Sprechen, dem inklusiven Interview-Podcast des Wir Magazins. Kompakt, unterhaltsam und auf Augenhöhe. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis bald.